Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur Vorlesung Bewegungswissenschaft. Das ist dieser erste Teil der Vorlesung, die im Wintersemester gehalten wird und leider immer noch unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet, diese Vorlesung wird nicht in Präsenz gehalten, sondern ich werde die Inhalte der Vorlesung in einen YouTube-Kanal einstellen. Zu den Bedingungen komme ich später nochmal. Ähm, mein Name ist Prof. Dr. Stefan Künzel, wie ihr da auch sehen könnt auf diesem, auf dieser Slide und ich residiere im Zimmer 2108 im Sportzentrum und meine E-Mail-Adresse steht da auch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne immer an mich wenden und mir eine E-Mail schicken, das geht auch ganz leicht über den Digicampus, den ihr ja inzwischen auch schon kennt. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was über die formalen Bedingungen erzählen, die mit dieser Vorlesung verbunden sind. Zum einen ähm, ist diese Vorlesung also tatsächlich digital und auch asynchron. Asynchron bedeutet, dass ich jetzt hier rede, aber ihr nicht in der gleichen... Zeit, zum gleichen Zeitpunkt vorm Rechner sitzen müsst, sondern ihr könnt euch das abrufen, wann immer ihr wollt. Das hat einen Vorteil, nämlich der Vorteil ist, dass ihr ähm, keine, nicht zu der gleichen Zeit vorm Rechner sitzen müsst, sondern euch das runterladen könnt, wann ihr wollt, wie <lacht> ich eben schon erwähnt habe. Der Nachteil ist, dass das keine richtige Regelmäßigkeit besitzt und dass ich befürchte, dass ihr das Anhören der Vorlesung aufschiebt bis kurz vor der Prüfung. Das ist glaube ich keine gute Idee, sondern es macht schon Sinn sich hin und wieder mal auf den Videokanal einzuloggen bei YouTube und so die Vorlesungen zu konsumieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass wenn die Prüfung weit weg ist, das dann auch erstmal dass die Lernmotivation etwas geringer ist. Ihr müsst da euren Weg finden. Die Vorlesung beruht auf einem Lehrbuch, das ich in Kürze publizieren werde im Limpert Verlag, das heißt Einführung in die Bewegungswissenschaft, das ich zusammen mit meinem Kollegen Ernst Hosner aus Bern geschrieben habe oder in den letzten Zügen gerade noch schreibe. Und sobald dieses Buch publiziert wird, werde ich euch das mitteilen und wahrscheinlich werdet ihr auch einen höherer Rabatt bekommen, falls ihr dieses Buch kaufen wollt. Kurz noch was zur Abschlussprüfung. Bewegungswissenschaftliche Kompetenz heißt das Modul, in dem diese Vorlesung verankert ist und die Prüfung wird am Ende des Sommersemesters angeboten. Die Klausur besteht also aus zwei Teilen, die in zwei Semestern gehalten werden. Die Bewegungswissenschaft 1 jetzt im Wintersemester und die Bewegungswissenschaft 2 dann im Sommersemester und dann im Anschluss gibt es kurz nach der Vorlesungszeit im Juli-August 21 eine Prüfung und dann auch noch kurz bevor das Semester und die Vorlesungen losgehen im Oktober 21. Und natürlich ähm, sind die Inhalte dieser, Prüfung, äh, dieser Vorlesung Gegenstand der Prüfung und es wird eine MC-Klausur werden, wo ihr also ankreuzen müsst, welche Antworten auf bestimmte Fragen richtig oder falsch sind. Okay, ich komme mal kurz zur Verankerung des, der Vorlesung in euren Studienplan. Und da steht im Modulhandbuch drin, dass ähm, die bewegungswissenschaftliche Kompetenz ein Pflichtaufbaumodul ist. Das bedeutet, es ist also vorgesehen für das dritte und vierte Semester. Ähm, und im Gymnasium werden dafür sieben Leistungspunkte vergeben. Und diese sieben Leistungspunkte kommen zum Teil aus der Vorlesung und zum anderen Teil aber auch, Entschuldigung, aus Übungen, ähm, zum Beispiel aus der Leichtathletik ähm, und aus Schneesport 2. Das sind die Inhalte der Modulveranstaltungen und ich werde darauf eingehen, indem ich häufiger mal die beiden Modulsportarten Schneesport und Leichtathletik als Beispiele nehme, wenn ich verdeutlichen möchte, welche Gegenstände in der Bewegungswissenschaft gerade verhandelt werden. Für die Realschule sieht das ähnlich aus, das ist auch ein Pflichtaufbaumodul, hat allerdings nur sechs Leistungspunkte, genau wie in der Grund- und Mittelschule und diese sechs Leistungspunkte ähm, sind ähnlich verteilt wie im Gymnasium, nur dass für Schneesport 2 nur ein Leistungspunkt vergeben wird. Okay, so viel zu den formalen Sachen. Ähm, noch kurz die Inhalte. Ähm, das Vorlesungsprogramm gliedert sich jetzt in zwölf Wochen weil wir ja ein bisschen verkürztes Semester haben und ich habe jetzt hier keine einzelnen Daten dazu geschrieben, weil es gibt eigentlich gar kein Datum dieser Veranstaltung, sondern ähm, es gibt halt zwölf Vorlesungen, die ich nach und nach in den YouTube-Kanal einstellen werde und ihr könnt die euch dann angucken und die Inhalte der Vorlesung entsprechen Kapiteln in dem Lehrbuch, was ich rausgeben werde. Und die Zuordnungen könnt ihr hier auch auf diesem Vorlesungsprogramm sehen. Okay, genug der Vorrede und jetzt können wir eigentlich damit starten, uns mal die erste Vorlesung anzuhören.